Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier auf der Route 224 stehen geblieben und hier gibt es ein Event, was wir heute abchecken wollen. Ein Mann allein, den Blick zur See gewandt, ins Training vertieft, so wurden diese Fäuste geforgt. Aha, das ist glaube ich eine ziemlich große Route hier. Das heißt, wir werden die ganz voll hier mit verbringen. Oh yeah. Und ähm, Ich habe auch schon Pläne für die nächsten paar Folgen, was wir dort machen. Also nicht denken, dass das hier irgendwie planlos funktioniert. Nee, nee. Ich habe alles ganz klug ausgeklügelt. Naja. Ja. Der Typ ist die Bunkel allerdings nicht. Der hatte keine Ahnung, was Pokémon ist, hat sich mal entwickelt. Oh, ich sag nichts. Hat gerade gefangen anscheinend. Denn ein richtiges Pokémon kommt erst jetzt ein Macho Was aber trotzdem wohl nicht sein sollte. Denn ich bin über über 10 Level über dir. Sogar über 20 sogar. Ja, ja das war easy und level up. Über über Level 20. Tja. Mein Training und meine Fäuste waren nicht genug, um dich zu besiegen. Nö, no, nö. No. Schön meiner selbst hätte ich lieber meine Puppen trainieren sollen. Das ganze letzte Jahr habe ich nur damit verbracht, auf die See zu starren. Hä, hey, Warum oh. ein äh, Forscher? Es interessiert mich nicht, wer du bist. Niemand stört mich bei der Schatzsuche oder eher ein Schatzsammler. Aber wir gehen irgendwie durch und quer. Habt ihr schon gesehen? Das ist halt auch da links wahrscheinlich nach rechts. Oder nach links! Oder nach rechts! wie geht überall lang! Das ist crazy! Oh, ich habe Erdbeben. <lacht> Gegen aus. Ich Wollte gerade sagen, das tauschen wir eben aus. Zu so tricky, aber... Nee, Chaitara kriegt das auch so. Naja, mein Starter kriegt alles hin. Bester Starter. Habt ihr euch auch schon mal was gewesen? Wer hätte dir einen anderen Starter genommen? Mein Schatz, meine Pokémon! Ich bin hergeheilt, weil es hier an einem besonderen Felsen liegen soll. Jetzt reden alle über diesen Felsen, ne? Mit meinem Laptop analysiere ich gerne Pokémon und kämpfe! Du hast einen Laptop mit in den Kampf genommen? Das ist cheating! Ich kann einfach alle Informationen nachgucken! Naja, okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen, weil ich mach's ja halt nicht besser. Ich bin ja nicht besser! <lacht> Vor allem nicht in so Nasslocks oder sowas. <lacht> hey, wir haben ja gerade herausgefunden, dass der Erdbeben ziemlich gut genug ist. Und das stimmt. He, <lacht> Tja. Da war er wohl ein Meter zu klein. Meine Auswertung stimmt leider nicht immer mit der realen Welt überein. Ja. Ich hatte trotzdem eine Menge Spaß bei unserem Kampf. Hoffentlich gelingt mir eine gute Analyse der Kampfdaten. Ein Rückkampf wäre zwecks weiterer Daten ausgesprochen hilfreich. Okay. Oh, hier wurde das Item. Meine Brechburgmann wollen hier bleiben, um stärker zu werden. Übrigens, ich glaube, auf dieser Route treffen wir. Oh, German heißt der. <lacht> Geiler Name. Deutsch. Hallo, ich bin Deutsch. Wie geht es hin? Ich glaube auf dieser Route sind unsere letzten Trainer die allerletzten, ja? Die letzten normalen Trainer. Und dann, äh, Ja, dann werden wir nie wieder schlechte Trainer sehen. Boah, schon traurig, oder? Nach äh, über 50 Folgen. Naja. Alles hat ein Ende. Und, wie wir wissen, nach einem Ende noch ein neuer Anfang nicht weit weg auf. Remember this, my son. Keine Ahnung, was ich labber. Body check sollte es eigentlich... Achso, ich dachte, es wäre noch im roten Bereich. Also schon im roten Bereich. nee äh, nee Noch nicht. Jetzt aber! Sogar mehr als das. In diesem deck Alter, er ist dead! Armes Flauschi. Naja, passiert. Lul. Nur ne Deutsch. Wow, was für ein Kampfstil. Es ist zwar schon einige Jahre her, seit ich die Heimat der Drachenburg verlassen habe, aber ich muss schon sagen, deine Puppen sind wirklich sehr, sehr stark. Danke für den Fatumknoten, Was auch immer das ist? Keine Ahnung. Nehmen wir mit. Und wir sind da. Aber ich will ganz kurz nachgucken, was es hier gibt. Ich dachte wirklich, die Route wäre länger. Nee. Höh. Kann ich laufen? Ich kann halt wieder surfen. Aber oh, ich kann so ganz leicht sehen, dass ich hier fliegen kann. Ist hier irgendwas? Ne, Schutz brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt wird noch irgendein Wasserbomben kommen. Das bin ich mir sicher, aber das ist nicht so schlimm jetzt. Hier ist nichts. Keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwo ein Item versteckt, was ich nicht gefunden habe. Auch oh, nicht schlimm. Wir sind nun da. Ich mache aber kurz nochmal zur Sicherheit ab. Okay. Hi, Professor Eich! Ah, ich habe schon auf dich gewartet, Michael. Lass uns sofort zur Sache kommen, ja? Sehr bitte so nett und wirft einen Blick auf diesen Felsen. So einer wurde auch in der Kantorregion entdeckt. Ganz schön mysteriös, was? Würdest du mir helfen, das Geheimnis dahinter, diesem steigt zu enthüllen? Wir versucht die, Sch die Schriftzeichen auf diesem Felsen zu entziffern. Anscheinend für ewige Trainer darauf ihre Gefühle der Dankbarkeit, nachdem sie auf ihren Abenteuern als Person gereift sind. Du bist dafür also perfekt geeignet, deshalb bitte ich dich auch um deine Hilfe. Auf deiner Reise bist du sicher vielen Menschen und Pokémon begegnet und hast viel erlebt. Nun sag mir bitte, was du jetzt gerade fühlst. Verrat mir, wem du am meisten danken willst. Wen möchtest du danken? Okay, dann muss ich jetzt mal überlegen, wen will ich danken? Ich habe ein bisschen überlegt und ich glaube, ich weiß, wen ich danken möchte. Ich möchte meiner Ingame mama danken. Ohne sie wäre ich gar nicht hier auf meiner Reise. Ohne sie würde ich überhaupt nicht existieren. Und ohne so eine Mutter, wie ich habe in dem Game, wäre ich niemals in der Lage, als Zehnjährige rumzulaufen und Monster zu fangen. Also, danke Mama. Hm... Am meisten möchtest du also deiner Mutter danken? Bist du dir wirklich sicher? Äh, ich habe auch nicht. Ein Blumenbeet. Hä? Was bist du denn für ein Süßes? Oh, es hat Angst. Wir sind überall Blumen. Nanu. Was war das denn für ein Pokémon? Besteht zwischen ihm und diesem Felsen aber eine Verbindung? Hm. Wohin ist das Pokémon nur verschwunden? Das fragst du dich doch bestimmt auch. Ja, nee, hat man doch gesehen. Das ist da einfach gerade ausgelaufen. Und damit ist das Shaman Event frei. Ja. Und äh, jetzt kommen wir hier zum Brunnenpfad. Man kann den ganzen Weg zu Fuß gehen. Oder sich auch einfach ein Fahrrad schnappen. Auf Maximum stellen. Und dann schön genüsslich diesen ewig langen Weg fahren. Oh Gott. Und, äh, wie war euer Tag? <lacht> Hoffentlich war euer Tag sehr gut. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Oh, und wer wir da? Blumenparadies. Und hier haben wir Shaman. Doch, bevor ich jetzt gegen Shaman kämpfe werde ich rüber wechseln zum Livestream, denn ich werde jetzt in einem Livestream dieses Shaman Shiny handen. Wir sehen uns, wenn es Shiny ist. <lacht> Was kann man eigentlich da alles in diesem Park machen? Man kann ja nur in diesem Park nur herbespazieren. Ich habe das Gefühl, dass es nur darum um das Dings freizuschalten. und das Gaming vorzuschalten, dass die Pokémon einem hinterherlaufen. Ja. im Original spielen, konntest du nur dort deine Pokémon herumlaufen lassen. Aber auch nicht alle, oder? Nee. Oh mein Gott! Nein. Oder? <lacht> Vor allem äh so... Mike hier. Ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich leider zu spät bemerkt habe, dass äh, ich den Shaman-Stream nicht gespeichert habe und somit nur noch diesen Clip habe. Also muss ich euch kurz erklären, was alles danach passiert ist. Danach habe ich es natürlich gefangen, nach nur ein paar Bällen, da hatte ich sehr viel Glück. Aber gut, es hatte auch eine hohe Fangchance und es waren nur Level 30 oder so, von daher ja, war ziemlich easy zu fangen. Ich wollte es erstmal Shiny nennen, weil es halt äh, Shiny ist und ein Shaman. Und das fand ich halt lustig. Aber im Chat wollten Leute, dass ich es Sonic nenne und dann dachte ich mir, ich nenne es Shaney Sonic. So, sobald man Shaman hat, kann man zurück nach Flori gehen und dann mit dieser einen Dame dort reden. Wie viel werde ich jetzt Gameplay zeigen von Domtendo, denn ich habe mein eigenes nicht mehr. Hui, ein Shaman! Bei diesem Pokémon muss ich immer sofort an die Grazidea Blume denken. Wie der Zufall es so will, habe ich gerade ein paar dabei. Hier, ich gebe dir eine ab. Und so erhält man die Grazidea-Blume. Die ist sehr wichtig, um sein Shaman umzuwandeln. Das habe ich nämlich im Stream versucht, aber dann war es Nacht und man kann Shaman nur am Tag umwandeln. In der Nacht funktioniert das nicht, da passiert gar nichts. Da ich ja gerade so viel Glück habe mit Shinies, würde ich sagen, machen wir auch nochmal das andere Event-Pokémon. Shaman ist nicht das einzige Event-Pokémon. Im April und auch nur im April, aus der Glitch durch irgendwie durch, könnt ihr per internet empfangen ein Geheimgeschenk bekommen. Genauso wie bei Shaman, und zwar die Mitgliedskarte. Hier seht ihr auch nochmal, wie es dann aussieht. Genau das gleiche war auch mit Shaman. Und das gleiche gilt jetzt hier für das nächste Pokémon. Und soweit ich weiß, auch das letzte. Es gibt nur zwei in diesem Spiel. Naja. Zwei coole. Besser als zu viele, würde ich sagen. Da halten wir die Mitgliedskarte. Die sehen wir jetzt auch hier im Beutel. Ganz in der Ecke. Eine Eintrittskarte für den Gasthof in Fledburg. Sie ist über 50 Jahre alt. Okay, eine sehr alte Mitgliedskarte. In Fledburg. Wir sind ja gerade in Fledburg. Das ist die Stadt ganz, ganz links hier in der Ecke, Feldburg. So, das Haus in Frage ist das hier. Das Haus vom Seemann Eldrich. Da wollen wir mal rein. Und dann sehen wir ein schlafendes Kind mit seiner Mutter. Ich hätte nie gedacht, dass unser Junggemein einen solchen Albtraum gefangen sein würde. So, ist es schon einmal hier in Feldburg passiert. Und zwar vor langer Zeit. Es gab Menschen, die nie wieder aus diesem Albtraum erwacht sind. Was? Der ist in einem Albtraum gefangen? Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Er murmelt irgendwas im Schlaf vor sich hin. Da! Dark, Beobachtet! Mich! Oh Gott, was, was können wir denn dagegen tun? Hm. Hey, ist das nicht deine Familie? Ich habe die Liebe zum Meer verloren, seit mein Sohn in diesem furchtbaren Albtraum gefangen ist. Um ihn daraus zu befreien, benötige ich die Lunafeder von der Vollmondinsel. Sag, würdest du für mich zur Vollmondinsel gehen? Wenn nicht für mich, dann wenigstens für meinen Sohn. Okay. Bitte beschaffen wir die Lunafeder, die man auf der Vollmondinsel findet. Nur damit kann mein Sohn von seinem Albtraum befreit werden. Wir zählen beide auf dich. Aja, ja, danke Lichten. Eine Lunafeder. Wie kommen wir denn die? Na, wir werden uns bestimmt jetzt sofort herausfinden, wenn wir dann an unserem Ort ankommen. Hier auf der Vollmondinsel. Und da ist... Speicher Speichere ich das mal ab. Bevor ich es verkacke zu fangen? Oder muss man es nicht fangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, muss man nicht. Das Buchmann ist davon geflogen. Irgendetwas funkelt an der Stelle, an der er sich zuvor befand. Und hier haben wir die Loda Feder. -dum -dum -dum -dum -dum. Gucken wir uns das alte Mal kurz an. Diese Feder leuchtet wie der Mond. Kann angeblich Albträume vertreiben. Aha. So, ich meine sogar... Dass man. Äh, dass man Cresselia jetzt auf der Map sieht. Als so ein. Wie so Wesprin, So ein rumlaufendes Pokémon. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber ich glaube schon. wenn wir uns auf jeden Fall noch mal anschauen, das Viech. Das Pokémon, dem du gerade begegnet bist, ist das Luna-Pokémon. Man erzählt sich, dass es im Sinne von einem Ort zum anderen fliege. Ja, stimmt wohl. Oh, dieses Funkeln. Das ist also die Luna-Feder. Vielen Dank. Damit sollten wir meinen Sohn aus seinem Albtraum befreien können. Ich hoffe es doch. Versuchen wir es. muss funktionieren. So ohne Mann wachen sie auf. Der kleine Junge scheint einen schlimmen Altron zu haben. Die Luna-Feder, die du mitgebracht hast, beginnt zu strahlen. Das Gesicht des schlafenden Jungen entspannt sich und wirkt ganz friedlich. Der kleine Junge wurde geheilt und ist aufgewacht. Endlich, du bist aufgewacht. Oh, mein kleiner Junge, mir kommen vor Freude die Tränen. Vielen Dank, das werden wir dir nie vergessen. Dass es dir wieder gut geht, macht mich so unfassbar glücklich, mein Junge. Es gibt mir die Kraft, wieder in See zu stechen. Und was dich betrifft, mein Schiff steht ab, ab sofort jederzeit für dich bereit. Cool. Ich konnte einfach nicht aufwachen, da war so ein schrecklicher Traum. Ich war an einem schrecklich äh, stockfinsteren Ort, und da war dieses pech -schwarze Pokémon. Aber ich konnte die ganze Zeit die Stimmen von Mama und Papa hören. Hm, hat die vielleicht irgendwas gezwungen zu schlafen, obwohl er eigentlich schon wach war? Man kann jetzt zurück zur Fallmut-Insel? Aber warum? Ich meine aber, es gibt noch mehr als nur jetzt Christelle freizuschalten. Und das werde ich jetzt kurz ausprobieren. Jetzt können wir hier rein. Äh. Willkommen. Normalerweise ist dieses, dieses Haus abgeschlossen, aber auf einmal kann man hier rein. Hey, hey, hey. Wir warten hier schon sehr lange auf dich. Äh, okay. Ich komme rein und soll schlafen? Du scheinst von dem Bett geradezu magisch angezogen zu werden. Ne? Oh Gott, ich werde auch in den Schlaf versetzt. Oh, mein Kopf. Oh. Wo bin ich? Neumondinsel. Ich kann nicht mehr fliehen. Oh nein. Bin ich in dem Albtraum gefangen, wo dieser kleine Junge war? Es scheint wohl so. Und die Wurzeln allen Übels steht bevor uns. Darkrai. Und hier werde ich das Versuchen zu Shiny handen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! <lacht> oh mein Gott, was? Also, also, Warte, warte, warte, Musik ist viel zu freundlich. Leute, wir haben's! GG, I'm back, Max! Und da hat dies endlich Das Shiny Darkrai Shaman hat die sehr sehr schnell Doch Darkrai hat wirklich auf sich warten lassen Niemand hat erwartet, dass ich wirklich diesmal so lange brauche. Aber Giratina und Shaman Habe ich ziemlich schnell bekommen Doch, ich habe mich zu früh gefreut Was danach kam Hat niemand erwartet Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt kriege Habe ich was anderes noch? Mike, meine ich gleich den Teufel niemand. Ich hab Angst, okay? Ich hab mir auch gedacht, Finsterbälle zu kaufen, lohnt sich nicht unbedingt. Ich meine klar, meistens bin ich ja am Abend. Nein! Nein! Nein! Weiter geht's! Machen wir die Musik wieder an. Weiter geht's. Ich hab's euch gesagt. Total am Boden, niedergeschlagen und übel verbrannt, saß ich da und konnte es einfach nicht fassen. Ich hatte nach all der Zeit endlich meinen Darkrai gefunden und es dann aus Versehen umgebracht wegen einer Fähigkeit von Magbrand. Magbrand ging fürs Erste ganz, ganz, ganz weit weg. Er war ein böser Junge und muss dafür bestraft werden. Ich habe mir also nach dem Stream vorgenommen, jeden Tag doppelt, wenn nicht sogar dreifach so viel zu shiny handeln, damit ich so schnell wie möglich wieder mein Shiny finde und was soll ich sagen? Es hat sich ausgezahlt. Alter. Alter, was? Es ist 2 Uhr morgens, ich shiny handle nach dem Stream und als ob ich es nochmal in Shiny finde. Was? Das ist nicht der Ernst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Als ob Ey, ich weiß, ich habe zu spät die Aufnahme gedrückt, aber ich habe wirklich nicht erwartet, dass jetzt noch einer kommt. Ich wollte eigentlich halt nur die Zahl hochkriegen. What the fuck? Oh mein Gott Wenn ich das jetzt verkacke Ja Wenn ich DAS jetzt verkacke Dann bin ich raus Dann will ich auch nicht mehr leben Dann, dann ist vorbei hier Wie wenig war das jetzt eigentlich? 300? Weniger? Also ich weiß nicht, ob ich heute Pech oder Glück hatte Irgendwie beides aber ich will noch nichts labern. Ich will noch gar nichts labern. Ich hab's noch lange nicht. Das ist gerade nicht live übrigens. Das ist hier einfach ganz normale Aufnahme. Es wird so schwierig, das dann irgendwann zu erklären. Aber es ist 2 Uhr morgens. Die shiny so, weil ich nicht schlafen kann. Weil ich so richtig mich schlecht gefühlt habe wegen dem Shiny. Und da ist es wieder. Und da ist es einfach wieder. Das Shiny ist zurückgekommen. Jetzt werden wir aber sehen, ob es zurückgekommen ist, um mich zu taunten. Weil es sich nicht langen lässt. Oder... Weil es sich denkt, okay, komm. Sorry, falls ich leise bin oder so. Oder falls der Sound irgendwie gerade kacke ist. Ich Ich, ich kann gar nicht anders. Kann doch nicht so laut sein. Wie gesagt, es ist zwei Uhr morgens. Und ich kann nicht pennen. Nach 2042 Encountern Laut einer Volkssage verursacht dieses Pokémon in mondlosen Nächten schreckliche Albträume Oh mein Gott. Alter, das muss ich auf oh. oh mein Gott Oh mein Gott der Albtraum ist vorbei. Wie nenne ich es jetzt? Das ist das Ding... Oh, wie nenne ich Ich nenne es Miss Nightmare. Aber für mich, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, aber für mich ist Darker eher so weiblich. Oh, das passt nicht rein. Miss Night? Ich schätze, das würde funktionieren. Warum nicht? Fürs erste kann ich es ja so nennen. Ich glaube, ich kann ihn in den Spitznamen wie später wieder ändern. Holy shit. Ja, ihr seht, ich habe Magbrand weggetan. Speichern, speichern, speichern! Oh, Story. Eine Stimme ertönt von irgendwoher. Darkrai, deine Kräfte sind gewaltig. Menschen und Pokémon, die sich in deiner Nähe befinden, werden unweigerlich von fürchterlichen Albträumen geplagt. Deswegen bist du hergekommen. Auf der Neumondinsel bist du ganz allein. Hier ist niemand, der von deinen Albträumen heimgesucht werden könnte. Und sollte dennoch noch jemand einen an Albträumer anheimfallen, ist die Vollmondinsel ganz nah. Und da wachen wir auf. Aus dem Albtraum von Darkrai. Da ja, haben wir schon ziemlich schön geheilt, ne? War ja schöner Schlaf. Du bist wieder aufgewacht. Yay! Oh, hey! Du hast sehr lange geschlafen! Was ist denn dir passiert? Und was machst du hier? An diesem Ort lebt seit 50 Jahren niemand mehr. Was? Wie ihr lebt seit 50 Jahren. Aber ich war. Okay. <lacht> Yes! Speichern, speichern, speichern, speichern! Nein, ich habe nicht geheilt. Da ja, hat sich das, ist, das ist irgendwie nicht geheilt, aus dem so Grund. Speichern! Ja, ja endlich! Du gar nicht, wie glücklich ich gerade darüber bin, dass ich noch am gleichen Tag das zweite Mal das Shiny gefunden habe. Oh, der Albtrom ist vorbei. Ich bin endlich aufgewacht. Ich war seit zwei Wochen da drin in diesem Albtraum und jetzt ist es vorbei. Moment. Aber es geht nicht hier drin. Moment. Oh. Oh. Gruselig sieht das aus, wie sie mich so verfolgt. Miss Knight sieht ein kleines bisschen niedergeschlagen aus. Ich.. <lacht> Tut mir leid, dass ich dich verbrannt habe beim ersten Mal, aber hey, anscheinend bist du doch wieder zurückgekehrt. Okay, ich muss mal kurz kneifen Das kann doch nicht ernst sein. 2 Uhr morgens. Aua, das hat weh. Doch, das ist alles echt. Oh mein Gott. Okay, Leute, das war die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich so sehr über ein Like freuen, das war wirklich Qual, das waren fast 30 Stunden oder so. Ich werde das nochmal zusammenzählen. Die Shaman Streams habe ich leider nicht mehr eingespeichert, aber die Dark High Streams sind noch online, sollten noch online sein. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt gespannt, was ich dort dann machen werde in der nächsten Folge. Hey, übrigens, bevor ich das vergesse, hier irgendwo anzuschneiden oder überhaupt nicht ins Video zu packen, können wir mal kurz darüber reden, dass, wenn man gegen Shaman kämpft, dass man das ganz normale Pokémon-wildes Pokémon-Kampf-Theme hört, wie jetzt würdest du ins hohe Gras gehen, als wäre es so ein ganz normales Pokémon. Aber wenn man dann gegen Darkrai kämpft, dann kommt das Legi-Theme.